Du bist kein Mann oder schau mal, wie du rumläufst oder alles Mögliche. Und für mich war das ein Lernprozess, eben damit umzugehen. Aber mittlerweile ist es mir egal. Ich lache eigentlich nur noch drüber. Aber wichtig ist, dass man, wenn man beleidigt wird von irgendwem, dass man das auf jeden Fall meldet, weil nur so kann einem geholfen werden.